Hey und herzlich willkommen! Ich werde versuchen, bis es die nächsten 7 Tage täglich ein Video davon zu bringen und jetzt stehen wir mal direkt rein. Ich habe irgendwie Angst und nehme die Neuerung des Tages Man zieht jetzt meinen Puls. Ich hoffe, euch gefällt euch. Ich bin gedacht, bei Horrorspielen kann das schon witzig sein. Jetzt ist da was gestanden, im gewesen. Jetzt bin ich wieder da. Aber jetzt entschlüsseln? Nein, gar nichts. Das kann ich auch nicht aufmachen Da haben wir uns eingeladen. Genau, ob das ist, ja, auf, los, das sind Hände auf, los, oder nicht. es muss nicht sein, dass wir da alles holen müssen, gell? Wir könnten aber ja zurückgehen. Aber da drüben ist der Daddy, was mich nachrennt und was ich auch noch nicht umgebracht habe. Bin auch weglaufen. Weglaufen. Bin von allem auf Weglaufen. Oh, ja, schwede. So, da kommt der erste. Und Ecke. Ei! Hey. Eins, zwei, weg! Ei! Hey. Eins. Das war recht. Oh, nächstes Mal Hans zu blocken. Blocken? Oh mein Gott. Stop! Das geht nicht so schnell das Na no, dann. Ja, Ich weiß das. Da. Das ist, das ist. Er hat, er hat Server gesagt, dass das Messer nichts drauf hat. Der, der, ja, der was der, der, der, der, der, der, der Charakter. Hallo, warst du vorher schon da? Was ist das? Los, wir machen jetzt auch ein das. Ja, die vor, Wir machen jetzt voll. Ich mache ja auch Munition, komplett Magazin, nur bei einem einzigen. So. Ich habe den Kerl geschnappt, der immer zu fliehen versucht. Ich habe ihn in den Verbrennungsofen ganz links gesperrt, damit er nicht wieder abheuert. Hol ihn raus wenn er fertig ist. Du weißt doch, wie man die Dürfen, oder? Denk dran, 3a und einen Handabdruck. Mach mit dem Mädchen, was du willst. Tja. Aus dem Haus fliehen die Flinte bekommen. Und was sagt... tapet bolgen Ah ja. Ah ja. Da was ist was? Oh Gott. Ah. Ha. Ah. Gut, dass wir noch immer keine Tauschenlampen haben. Tschüss, Pulver. Wir sind jetzt im Burgerraum. Bearbeitungsbereich Der Raum hat sich bis jetzt am wenigsten, braucht von allen 3A, muss irgendwas Wird da irgendwas falsch gemacht? Das einzige, was ich in dem Raum gemacht hat, ist viel Munition verbraucht okay Da sind wieder vier von denen drinnen Da sind aber hier drinnen sind wir wieder beim Anfang. Da haben wir die Map. Da bringen wir mal zu. Der ist mal ein Schlüssel, der ist gut. Schatzfoto haben wir schon gesehen. Kraut. Ein riesiges Ding. Da sind wir eingegangen. Jetzt haben wir da aufgelaufen und ich vergessen warum Sicher gut unten Was war da unten? Ah ja Das ist nicht weiter gegangen Das hm, ist eine Schlange Kannst du mit Dietrich aufmachen? Aber ich kann mit denen natürlich nur ein einzig Schloss aufmachen. Naja. So weit waren wir jetzt. Oh mein Gott. Jetzt probieren wir das wieder. 1, 2 blocken. Geht nicht einmal. 1, 2. Nettes Truppen. Ja, da ist noch einer. Wir gehen auch wieder. So wie es letztens gemacht habe. Zugemacht, gut cool. ist. Ich glaube wir brauchen bessere Waffen für unten. Wir können da oben nämlich so viel Sachen machen noch. Oh mein Gott! Ich müsste das dir sowas drauf haben. Ich druck nie machen. Der ist aber It's not a lot. It's not a lot. It's not so <Wow>. <lacht> Komm Endlich! Wo komme ich da jetzt hin? Wieder zurück! Cool! Da wurde der Daddy auf mich gewartet. Da oben rennt der Daddy um um. So ganz geht man auch. Bitte nicht noch so viel. Nee, nee, nee. Also da war ich schon Da war es aber der erste von den coolen Dinger Wir haben Die Möglichkeit In den Wohnzimmer zu gehen Den wir da einfach durchgehen Ja, das machen wir mal Da wie kommen wir da nicht durch Ja, oh mein Gott! Wir haben ihn wieder angefunden! Hi Daddy! Oh, ha, ha. ich mach das! Ich hab keine Ahnung wie ich den umbringen soll. Wir <lacht> kennen das früher schon. Da ist einmal mal gut gegangen. Hi! Tür zu machen. Hast du denn schon Spaß? Na, aber ich weiß, dass ich das Pendel da unten montieren muss. Das machen wir jetzt einmal. Wendel, Wendel, Wendel. Weißer Hundekopf. im a ein Ich seh's. Ich glaube Ich Glaub nicht, dass wir den mit dem Messer schaffen. Ja oh. Gott. <lacht> er hat gerade einen Esstisch ja, was zu was Wie soll ich das ersetzen? Ich Nichts Da waren wir ja schon drauf Nein, ich bin falsch gelaufen Mach zu, mach zu Leuk <lacht> Ähm dem anderen Hund Kopf, den können wir jetzt da aufbauen Wenn nur noch zwei Cool Munition können wir nicht herstellen Nope. Cool. Da ist die Shotgun. Du kannst dich nicht verstecken, Junge! Was haben wir da? Ich habe hier ja das nicht versteckt, Findest, wenn du kannst. Ich habe hier ja das nicht. Also... Oh, das? Was ist die Stange? Ich komme! Hab dich gefunden! Wo ist denn? Kann uns an Da, Mann. Oh mein, da haben wir die gespawnt, dann bin ich weglaufen. Sweet da oben noch. Das kann ich auch machen, ja aber wie? Dietrich vielleicht. Ja! Flinten, Munition, ja, aber. Vielleicht müssen wir.. Ah, den Bunsenbrenner vielleicht. Wo ist der Bunsenbrenner? Da ist ein Balkon draußen. Wie, wie, wie, wie? Da ist ein Skorpion? Ist das ein Skorpion? Warte, schauen wir jetzt hin. Den habe ich schon geschaut. Er ist da. Er ist einfach da. Ey, ich zum Skorpion jetzt. Da steht aber niemand. Skorpion. Ich dich und leg dich um! Defekte Flinte! Da ist mein kleiner Junge! Ja, ist es, ist Er kommt! Okay, das wird... Du kannst mir kurz schauen und du süßen willst. Es Is ist vorbei, Junge. Stressig. Kann sein. Ich glaube schon. Ich bin so dreimal Nice, endlich. Oh mein Gott. Wir haben kein Ding mehr. Ey, ob wir mal defekte Flinte? Was bin ich für ein Babo? Jetzt können wir endlich die gute flinten holen. Dann kann ich da mal ein paar Viecher wegblasen. Und Kraut brauchen wir mal wieder. Holy fuck. Tja. <lacht> Jetzt gehen wir da. Die Defekte auf den Yeah. Cool. Was ist das? Wenn ich das nur wissen würde. Wir können jetzt schon auch mal verwenden so. Actually, habe ich habe vorne verloren <lacht> Schieß auf mich, schieß auf mich Das mache ich trotzdem, oder? Ich mache vielleicht das Es ist hier und dort und überall Cool. Die raum wieder anrufen. Nope. Be also.